Leute, wir haben jetzt Wochenende. Wir haben heute Samstag und ich zeige euch heute meine Morgensroutine, denn ich habe ja euch schon meine Abendsroutine gezeigt und in diesem Video werdet ihr sehen, meine Morgensroutine. Wie ihr schon gesehen habt, ich sehe mir sogar am Wochenende einen Wecker, weil ich mag es nicht so aufzustehen um 12 oder 11. seid. Diesem Jahr stelle ich mir immer einen Wecker und ich, und ich stehe immer so um Viertel vor neun oder um neun auf. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an, mein Bett zu machen, damit es ein bisschen besser und ordentlicher in meinem Zimmer aussieht. Ich trinke immer morgens offen, leeren Magen, stilles Wasser, weil das ist gut für die Verdauerung. Und jetzt fangen wir auch schon an, mein Bett zu machen. Ich ziehe am besten meine Socken an, mir es kalt. Ich habe halt nie, also nie im Sommer habe ich nie Heizung an. Im Sommer habe ich nie Heizung an. Problem ist es immer abends nicht gleich meine Sachen wegzuräumen und deswegen verschiebe ich das immer auf morgen und wer auch dieses Problem kennt lasst ein Like da. Oy oh yeah. Das werden wir jetzt aufräumen und da werden wir auch alles wegräumen. Meine Mama sagt immer räum das abends weg, so, damit du es morgens nicht machen musst. Aber ich mache es immer morgens deswegen. Meine Socke! Dann kann ich auch schon mal gucken, was ich anziehen werde. Und das sind alle Brillen, die ich mitnehmen werde zum Urlaub. Ich lege immer so meine Kopfhörer oder so Allgemein-Kleinigkeiten in diese Tasche, damit ich die schneller wiederfinde und nicht verliere. Das lege ich mal weg, weil ich mag es nicht, wenn es einfach so in meinem Zimmer steht und ich das nicht benutze, dann sieht das halt nicht so ordentlich aus und deswegen packe ich das jetzt weg. Und zwar hier hin. So, den Nahrung werde ich gleich anziehen. Haargummi auch wahrscheinlich. Und jetzt gehe ich duschen. Ne? Denn auch am Morgen dusche ich, weil dann fühle ich mich immer wohler und frischer. Und besonders, ich habe heute ganz, ganz doll geschwitzt. Und. Das ist nicht so schön, wenn du, also wenn man schwitzt und dann den ganzen Tag so herumläuft. Und deswegen werde ich jetzt duschen gehen. Bis gleich. Soll ich jetzt mal frische Sachen mitnehmen? Oh. Ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt schon was rausgesucht. Und zwar das hier. Einmal ziehe ich das hier an. Dazu ziehe ich diese Hose an und diese Säckchen, habe ich was vergessen und ein Ring, ziehe ich immer gerne. Habe ich von Mama genommen und jetzt gehe ich duschen, bis gleich. Ah. Ich putze immer meine Zähne drei Minuten. Und ähm, ich will auch immer ich, hm? Zum Beispiel, ich putze immer so, bis zum Backenzahn zähle ich immer 20 Sekunden. Dann mache ich hier vorne und dann da hinten. Das mache ich immer so. Aber trotzdem stelle ich immer einen Timer. So, mit Zähneputzen bin ich jetzt fertig. Meine Zeit ist jetzt um. Jetzt werde ich erstmal alles sauber machen. Die Zahnbürste, die Zahnpaste und die Zeit können wir dahin packen. Hier alles weiter sauber machen. Und jetzt werden wir meine Haare föhnen. Ich mache das mal. So, damit mein T-Shirt oder ehrlich gesagt mein Top nicht nass wird. Ich bin jetzt fertig. Jetzt käme ich nochmal meine Haare schnell durch. Dann fahre ich den Föhn weg. Und jetzt eine Haarband. Und wie sieht's aus? Perfekt. Und jetzt gehen wir frühstücken. So Leute, ich bin jetzt schon am Tisch. Ich mach mal am besten. Brauche ich das? Und ich werde jetzt Cornflakes essen. Das sind echt die leckersten Cornflakes. Und Ich fange immer klein an, weil, weil ich bin so ein Mensch, es mag nicht alles aufessen. deswegen fange ich immer klein an. Da ja, wir jetzt Sommer haben, ist es auch sehr toll, etwas Kühles zu essen. Weil es ist warm draußen und wenn man was Hü Kühles isst, dann ist man immer erfrischt. Das sind die leckersten. Konflikt der Welt. Ich bin mit Frühstücken fertig und jetzt habe ich mich entschieden zu malen. Ich will das hier noch fertig ausmalen und ja, ich werde jetzt einfach weitermalen. Oh. Hallo? Ja, was gibt's? Klar, ich hab Zeit. Bei dir oder bei mir? Okay, ich packe meine Sachen. Ich nehme dann ein paar Spielzeuge mit und dann komme ich. Bis gleich. Meine beste Freundin, also meine Freundin hat mich gerade angerufen und sie hat gefragt, ob ich bei ihr spielen kann und da ich gerade nichts anderes zu tun habe, habe ich gesagt, klar, kann ich machen. Und ich werde gleich meine Sachen packen, denn wir wollen mit den Fidgets spielen. Und ja, dann würde ich auch schon die Morgensroutine beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und schreibt mal in die Kommentare, wenn die auch natürlich geoffen, geöffnet sind. Wie verbringt ihr eure Morgensroutine? Habt euch alle lieb, fühlt euch gedrückt. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und ich werde jetzt erstmal meine Sachen packen.